Liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Kanzler, Sie merken das schon an der bedrückten Stimmung hier im Saal. Das ist ein historischer Tag. Sie haben gerade die Fundamente der deutschen Außenpolitik der Nachkriegszeit über Bord geworfen. Und äh, die besondere Verantwortung Deutschlands für die Opfer des Zweiten Weltkrieges war sinnstiftend für die junge Bundesrepublik. Und hier ging es natürlich in erster Linie um die sechs Millionen jüdische Mitbürger, aber auch um die 20 Millionen Frauen, Kinder und Männer, die in der Sowjetunion getötet wurden. Und ihre großen sozialdemokratischen Vorgänger, Helmut Schmidt und Willy Brandt, haben sich in besonderer Weise für den Frieden, für die Versöhnung eingesetzt. Und Willy Brandt hat dafür sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Und nie wieder Krieg. Keine Waffen in Kriegsgebiete, das waren die Fundamente deutscher Außenpolitik in der Nachkriegszeit. Die und diese, diese Fundamente. Danke, danke, lieber Herr Kollege, ich schließe mich dem an, auch nie wieder Faschismus. Und genau, genau diese Fundamente. Sie sind dieser Debatte überhaupt nicht würdig, wenn Sie hier weiter so rumbrillen. Wirklich. Kann der Kollege seine Frage stellen? Die müsste er jetzt auch bald stellen, äh, wegen der Zeit. Ähm, und ansonsten Konzentration auf die Befragung. Liebe Frau Präsidentin, ich hoffe doch sehr, dass Sie mir jetzt diese Zwischenrufe nicht von meiner Zeit abziehen. Naja, Sie werden jetzt, lieber Herr Kanzler, Sie werden jetzt in die Geschichte eingehen als der Kanzler, der dieses Vermächtnis mit Füßen getreten hat. Und Millionen der Bürger in diesem Lande fragen sich, was ist der Grund dafür, dass Sie das getan haben? Was ist der Grund dafür, dass Sie Ihr eigenes Wahlversprechen gebrochen haben? Was ist der Grund dafür, dass Sie jetzt gegen die Mehrheit der eigenen Bevölkerung handeln? Schön dank für Ihre Frage. Eine falls, Sie, falls Sie mit Hilfe für die Ukraine argumentieren die 14 Herr Büstron, Panzer der Kanzler die, antwortet okay, jetzt aber die, die 14 Panzer sind nicht militärisch Büstron, entscheidend. Sie können gleich noch eine Nachfrage stellen. Herr Büstron, Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Herr Kanzler, Sie haben natürlich recht, das ist ein Parallelismus, genauso wie ähm, die NATO Erweiterung und es wäre die im Sinne im Sinne von äh, Willy Brandt und Helmut Schmidt wäre auch die Zusagen einzuhalten, eben die NATO nicht auszuweiten, aber die Frage ist, Sie haben in ihrer Rede gesagt, Sie wollen die Ukraine unterstützen, solange es notwendig ist. Wie definieren Sie das konkret? Also wann, was sind die Kriegsziele? Wann wollen Sie Schluss machen mit den Waffenlieferungen? Ja, wir haben am Anfang über 5000 Helme gesprochen, jetzt sind das mittlerweile Panzer, Flugzeuge. Also was muss erreicht werden? Was, wann ist Schluss damit? Flugzeuge sind es nicht. Ich weiß nicht, warum Sie das jetzt aufgezählt haben. Aber wenn Sie da was sehen, dann berichten Sie mir das mal.